Geh! Dür! Aaaaaaaaaaah! Oh. Jaime! Ich habe eine Frage, wenn wir mit unseren wunderschönen Outfits einfach auf Hawaii in Ferien, Oder Ferien? Ja, wir jetzt, sicher. Oder wenn wir jetzt diese Dinge hier weitermachen und Geld verdienen? Weil ich oh habe nicht gerade viel auf der Bank Das ist eine ganz wichtige Frage. Okay. <lacht> also in dem Fall, werden wir da weitermachen, Ja, in dem Fall. Ne? Hey, also ich würde sagen, wir sind ja schon recht weit gekommen gefühlt, ähm, dass wir jetzt äh, die Sicherheitskarte uns äh, snaggen. Das sind die Missionen rechts unten. Also sind das die pinkigen? Äh, die rechts unten sind das. Ganz rechts unten. Ja, ganz rechts eine Schlüsselkarte, meinst du? Ja, und dann musst du, äh, Das ist links einbauen. unten. Nein, rechts unten. Hä, hey, rechts unten ist bei mir gar keine Mission. Doch, da ist Sicherheitspass. Nein, ist bei mir nicht. Welche Ablen willst du? Auf der zweiten. Was ist rechts unten bei dir? Zum Überspringen bezahlen. Wenn ich das alles nicht will machen will. Hä? Ja. Ist das bei uns ein anderes Design? Also zuerst mal herzlich willkommen zu dieser Folge. <lacht> hey, ich begrüße euch auch. Ich muss da ganz kurz einfach, wenn wir einfach neu beginnen wollt, oder? Nein. Nicht? Okay. Es ist nämlich, im letzten Mal hast du schon. Vor dem, Im letzten Video hast du schon von rechts unten geredet. Ja, ich, ich schicke dir jetzt schick dir jetzt gerade ein WhatsApp. Ja, oh Mann, mir rechts, du rechts bist schon. Ja, das ist bei mir auch. Ja, dann. Hey, das war? Ah. eigentlich, ja. Hä? Hey. Hey. Ah, sorry. Hey, was nein, nein, <lacht> nein, nein, nein! <lacht> nein, nein! Was hab ich jetzt angeklickt? Okay, wir machen jetzt auch irgendetwas nice. anderes. Ich sag nicht, du hast die falsche Karte müssen. Nein! Kann man abbrechen? Ich kann doch ihm safe anrufen und sagen abbrechen. Okay. Ach komm. Dann versuchen äh, äh, äh. wir es mal. Haben. Nein. <lacht> also. Ich hab das nicht angewählt, sondern... Let's go. Auf der Regen, dann, dann haben wir halt ein Mission. Schnell, Radar verschwindet, noch ein Spiel. Nein, Weil komm jetzt, hast du ein? Diamond Casino Befall. Oh aber oh, ich hatte das gar, ich gar nicht. Nein, du, du es kannst nicht abbrechen, die abbrechen. Das du ja, Mann, der der Mal es Mal Ich noch weiß nicht, was die Mission ist, aber wir machen es jetzt. Dir. Das ist doch noch cool, wenn wir nicht wissen, was wir machen müssen. Ja, das ist ganz interessant. Nur weiss ich nicht, was ich aufs Sandmessel aufpacken soll, aber es wird ganz interessant. <lacht> Und das war ein gutes 360 <lacht> äh, ja, Ich habe mir jetzt auch so ein geiles äh, Auto wieder gebaut. Ja, das, das stimmt. Ja. Ich habe Sedig privat auf den höchsten Berg gefahren und sind dann mit denen abgesprungen. Es hat eigentlich einen Shortzelle gegeben, nur ich habe es mit der Aufnahme verschissen. Ich bin halt bin sehr verschissen. <lacht> wie immer. Ja. Wie <lacht> ähm, <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. Video. Ja. Es ist alles noch synchronisiert und stimmt, außer dort. Ähm, <lacht> ah ja. Also ah ja, es ist, die Schwierigkeiten, die ihr jetzt gerade bei der Aufnahme gesehen haben, haben wir oft auch vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme. Ist, ähm, ist jetzt nicht so. sind wir mal transparent. Jetzt es ist es mal hinter Kulissen. Hinter, ja, das ist jetzt. Ja, okay. okay. das. doch ja gemacht. Okay, aber okay. einfach vorsichtig. Einfach, Warte, warte, Äh. warte, warte. Uh, okay. Wir müssen entschieden. Wir dürfen uns einfach nicht sehen. Ja, nicht das clean Ja, Alter, ich mach die mit wie Flipflops kaputt. Aua. Ja, ich hatte ich hatte einen mit mir Flipflops so auseinandergenommen. und ich bin jetzt wieder <lacht> worden. Mit den Flipflops, Alter. <lacht> ja, ähm, ich muss sagen. Liebe Leute von heute, Aua. von, aber, Aua. ja, das ist schon mal, ja, ey, das ist... ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt dort los ist, Alter. Doch, ich wir, sagen, mir das wir nehmen ja ein Video auf, dass einfach etwas kommt, pünktlich kommt, weil sonst nichts wird kommen würde. Dann denken wir mal im easy. Dann verkacken wir einen kompletten Start, dann gibt es eine random Mission, dann sind die Leute voll von auf uns aufballern. Und pass auf, es darf kein Auto zerstört werden, weil wir so ein Nummernschild oder so ab. Ja, ja, ich keine Ahnung. Es ist ja so beschissen, du du Niederdeck! Aua! Au! Ah! Oh. Zum Glück haben wir hier kein Teamleben, sonst wäre das schon lange bei. Es wäre eine ganz kritische Sache geworden, ein Teamleben. Aber eine ganz kritische Sache. Eine ganz kritische Sache. Nimm mal ein bisschen... ...hetos, Geschüsse, Ich hoffe einfach nicht, dass wir das Zeug sind durch die anderen. Und da hat es noch zwei Leute, aber ich sehe sie nicht. Äh, ja, sehr geht jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt. Du gehst in die Ferien, Mann. Ich geh mal in die Ferien ins Graubünden auf Silsen-Maria. Hei, hei, hei, gehst wieder zum höchsten, Das Sedimeter ist im höchsten Kanton der Schweiz, oder was wird's? Ja, schon. Ja, ist da? Ich kann nur den in Infocuts äh, anschauen, das Video. Das ist sehr gut geworden, das äh, Schade. <lacht> da oben ist jetzt eingeblendet. Hoffentlich. Äh, wenn recht ich oben, Ich denke da. Rechts oben am Bild müssen wir schauen. Okay. So, ja. und jetzt heisst es. Äh, aber das haben wir das Video fertig oder? <lacht> äh, ja? Ja, ja, ja. Nicht einfach abbrechen. Und wenn dann müssen wir wieder zurückkommen. Und jetzt heisst es abhauen. Weil jetzt äh, sind die bösen bösen Buben dort. Da. Das sind wir nicht mehr, aber. Wir okay. wollen doch auch nur Geld verdienen. Okay, Und nicht uh, arbeiten. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Der Dänische Rampe, aber ja. Oh, Nein, das ist viel besser als eine Rampen. Das ist die Abfahrt. <lacht> das ist viel besser. Das ist noch viel besser. Los! Ah, da das das ist so scheiße, das Auto. Ja. Das habe ich im Fall auch gedacht. Hey, das das wäre ja viel besser. Da. Wer jetzt denkt, dass man das, das denkt. Tschüss Helikopters, alles tschüss, bye bye. Bye bye. Bye bye. Hallo! Ah, ah. <lacht> <lacht> um. Das können auch noch mehr, Alter. Das können... Abgeschlossen! Ja, no! no, Alter! Hey. Yeah. Hey, ja, Und wie, uh. läuft, wie lange läuft das Tauvenam schon? Seit sieben Minuten, das lenkt noch für die zwei für eine andere Mission. Das lenkt noch sogar um noch, ich komm dich abholen. Das Nein, ich habe das, das auch, das auch, auch, auch, das auch, auch ja. Dann ich wenigstens einsteigen, dann kann ich wenigstens das Auto mit der Versicherung anrufen. Ja, das lenkt ja, ja. zum nachschauen, was wir für eine Mission gemacht haben. Ja, ähm, ja das ist jetzt schnell <lacht> schneller als erwartet. ich habe gedacht dass ich dachte, das jetzt so eine beschissene Mission, die wir jetzt stundenlang gerade sind. Aber das ist das erste Mal. Wo Wie viel kostet <lacht> mich das jetzt? 0 Dollar? Hey, das ist sogar. Das ist die Polizei übernimmt <lacht> Hey, bist du schon drauf vorbeigefahren, ich hoffe es nicht keine Ahnung, wo du anfängst. ich hoffe, du bist richtig. Jo. Ja. Was sagst du schon? So, da rechts. Ja, so machst du das doch richtig scheiße. Ich hey, kann jetzt rausgehen, raus, an alle, die das Video schauen, vor allem an Ionen. Was ihr nicht wisst, wer Ionen ist, ist ein Kollege. Ja, meinst du Ionen Stein oder was? Hallo! In äh, äh, <lacht> nee, Nein! nein sagen, hallo! <lacht> <lacht> <lacht> Aber Schuss. nicht mehr sagen. Nein! Oha, du, ich kann das <lacht> einlagern! <lacht> <lacht> du sammelt! Ein neues Auto am Start! Aus. Das ist gehen wir dann aufmachen. Das ist unser Teamauto. Okay, ich mal kurz. Was wir jetzt gemacht haben. Ähm? Um. Keine Ahnung. <lacht> ah, doch. Pra äh, Patrouillenrouten. Ah, okay. Ah, etwas freiwilliges. <lacht> Ganz chillig. Serig und halt kurz. Hä? Ah, noch etwas Freiwilliges macht tatsächlich. Ich bin Leute von heute. Ähm, wir machen jetzt die nächste Mission. Bugstars. wir müssen jetzt da so einige Ausrüstung und so. Ich hätte es gesagt, dass wir hier irgendetwas Kurzes nehmen. Da müssen wir natürlich die Einverständnis von Jamie noch haben. Wenn der noch kommt. kommen. haben wir hier... Das wird alles ein bisschen etwas länger sein. Ja, ja. Schlüsselkarte Easy Classic, Micro-MP-Bewaffnung. Blende ein Like hier, wenn es bis jetzt eines der besten Videos ist, was es gibt. Ich habe zwar hier so meine Zweifel, aber ja. Gibt es hier noch Sachen, die man nehmen kann? Ich kann? sie sein, aber die Sicherheitstür. Ja. Nein, da kann man nichts mehr machen. Und über wir Kurze ich Ja. Hast du eine gute Wärme gemacht? Ja, du hast jetzt auch wieder ein Mikrofon. Nein. Okay, doch, jetzt nicht mehr. Ähm, will ich, wenn wir es machen. Ä äh äh. ähm, wir machen jetzt die zweite von diesen Pinken. Hier. Aber okay. warten wir kurz mit Starten. Muss ah. So, ja, jetzt, let's go. Geht, geht. Oder ist, ich. hoffe, richtig, du hast das richtige verstanden, was ich gesagt also, habe. Äh, da. da. <lacht> das war noch gut. Jetzt haben wir natürlich ein Auto, jetzt rufe ich schnell mit. Ja, das ist mir jetzt auch gut gefallen. Ich leute schnell mit dem Mechaniker. An. Ja, besseres Auto, komm. Let's go, Alter! Also! Let's, hey. let's go! Los, los! Let's go, let's go! Ab zum Casino! Was hey. Kannst du mal schauen? Ah, oh Mann. <lacht> oh wieso, Mann. Ist all, wieso sind da alle so brav und haben so lange meine Huber? Das Auto mehr. ist aber nicht schlecht, das Auto ist nicht schlecht. Nimm mal eine Clowns-Hubi. Wäre es eigentlich in real life jetzt erlaubt, ein clowns in ein Auto zu machen? Oh, der fuckt MFK muss ich mich fragen, Alter. Shit! I was raped! Right. Oh nein, er läutet schon wieder an. role model. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, fahr weiter. Ja. Okay, let's go, let's go, let's go. Hopp, hopp, hopp! Da die Beweise, schau auf die Karte, die ich alle weiss. Dort vorne ist das erste Ziel. Der ist er. Jetzt gehen wir weg, dort ist Bomben am Boden. Ah! Ja, du musst nicht eine Bombe schmeißen, das ist ein Döpfer, warum? Aha! Ich bin gerade am Tor. Ich krieg den mit meinem Motor da oben. So, der lebt nicht mehr. Der lebt noch! Was ist das hier? Der lebt nicht. Ja, Schmeiß einfach Granaten und dann let's go. Ah. Oder so. Äh, ja, ja, schau, äh, Karte, Karte, Karte, äh, uh, äh, äh, äh, uh. der ist am weitesten weg, let's go. Ja, und er fährt auch noch weit weg. Ficker, mhm. ähm, Kann nicht ich so nicht so den, der der den Luxo holen? Luxo. Kannst ich das? Ja. Let's go, let's go, hol dir den Luxo. Komm da, Mechaniker, nehmt ab. You're through to your garage, you, uh, Need me to bring you ride? Okay, du Mann, du verwehrst mich. Okay, so. It's at you. I'll get back to it er ist bald. Und er ist da vorne, gratis Au, hallo. Los, fahr, fahr, fahr, fahr, fahr. Bum, bum, bum, bum, bum, let's go, let's go, let's go. Alle, alle, alle. Alle hoppa. Alle hoppa. Gib okay, mir auch einen schönen und den anderen holen wir dann nicht weg. Oh, der bewegt sich. Oh je. Yeah. Oh, es bewegt sich oh, alle yeah. zufälligerweise. Nice. Fliegt die direkt so, Alter. Also. Bewegt sich wenig. Nein, je, nein, nein, ich mache.. Ich mach Müll sorry, ich mach Müll. Ja, das machst du doch immer. So. Geh und unten. Let's go. Ich seh Diesmal nicht. Ist, glaub, Dörf fahren. Diesmal ist es, glaube ich, kein Diesmal ja, ist es ein Büsschen. Hast du eine Granate? Ich, ich habe keine Granate. Ich hab eine Granate in der Hand, ich habe eine Granate in der Hand. Nimm Haftbombe. Ja, ja, eben. ja. ist das Gleiche. Knäck, knäck, Achtung, geh weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg! Keine Ahnung, wo Okay, nicht am Büsli. <lacht> okay. Uff, das wäre jetzt aber knapp geworden. Okay, das war ein gesehen. Ja, ich gebe zu, aber es war geplant geplant. Ja, ja, ja. <lacht> okay, dort dann. Es ist immer geplant. Das ist alles geplant, was ich mache. Was gewöhmst du Ah ja, natürlich. Kofferraum aufmachen ist auch aufgemacht. Eyo, hey Jo, freust du <lacht> dich auf die Ferien? Da vorne, Kochvideo. Ja, vor ich habe mir eine Vlogging-Kamera gekauft und die werde ich jetzt in der Ferien mit meinem Vater ein bisschen kennenlernen. Oh. So, werde ich echt ein bisschen anschauen. Oh. gibt's denn auch mal einen Shot mit der Kamera? Hey safe, es geht gibt. Eine... Es ist nämlich die Liebe zu schauen, es ist ein Kochvideo geplant. Ja. Mhm. das sind zwei. Geben wir gebe ein Kochrezept. Koch Geben wir ein Kochrezept. Sag es. Auf dem Dach, auf dem Dach. auf ergab, ergab, ergab, ergab, ergab, ergab, ergab, Aha. Ja, da ja, ist ab ab, ab, ab, ab, ab, ab, ab. Los, abe. Der Dö. Jo Mann, was machst du. Mit was kann ich denn? <lacht> <lacht> ähm, was, weil wir noch hinter uns ist ein. <lacht> Einer. Du hast es auch noch geschafft, dich wieder richtig anzustellen. Jetzt der zweite, los. Das es ist episch. Ah, da ist schon auf dem Dach. Da sind sie. So, auf dem Dach oben. Ja, ja du, musst, du musst schon fliegen. Das ist hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Du musst fliegen. Ja, nein, da unten ist auch eine Kamera. Nein, die Kamera ist aber oben, nicht oben. Oh, äh, uh, aber, es hat zwei! Uh, uh. Du es hat. Uh, du, uh, uh. Aber der klettert doch nicht. Der macht doch einfach uh, so. Nein, nice, aber es hat noch eine. Ach. Es ist auch noch geschafft. So. so, zum nächsten. Ey! Hallo, meine schöne Dürre! Du darfst keine Dürren haben, du bist der Sedl. Mich... Hast du das noch nicht gehört? Das schaut in den Gesetzbüchern von das YouTube an. Das habe ich finden, tatsächlich nicht gehört. Dass Sedimeter verboten ist, eine Dürre zu haben. Ander Schlendung. Du weißt nicht, wenn du denn Zimmerdürren hast. <lacht> <lacht> Hallo, ich will auch meine Privatsphäre. Ich <lacht> Du darfst nicht ja ich kann meine privat sehr reizvoll irgendwie nicht, <lacht> ich habe vorher einen Rabbesuch bekommen <lacht> von dem ähm, Chef. Smoothie. Nein Chef natürlich. Ja ja natürlich. <mein> Chef. <lacht> Chef. Das <ist> YouTube Haus. CEO ist YouTube ja, CEO. Gewesen. Der Chef vom. Der hat gesagt ja ich sag gesagt, wo reichum lass das setz mal ein bisschen alleine moderieren. Das ist, ähm... das ist gut für den Content. <lacht> ja es ist meistens ähm... für den Content wenn du nicht durchgehend redest. Hallo, nein, den Videos. <lacht> Meinst du Copyright oder was? Keine Ahnung. Ich meine mich so dumm nicht. Muss schon echt Media Player anmachen. Der hat keinen Sound, perfekt. Doch, bitte. Hey, bei dir schon? Bei mir nicht. was ja. <lacht> Copyright? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich denke, bei so einem. bei dem hier geht es halt noch, <lacht> aber. Ey, wo ist der Typ an? Ist der zum Flughafen gegangen? Er fliegt jetzt weg. Ah, oh, nein, da unten ist er. Cedric, Attacke. Wir haben Okay. Attacke! Hallo, Motherfucker. Ah, Joyce Joyce. Ah, wer, wer, wer, hab ich verfehlt? Verfehlt? Verfehlt? Mann, es wird nur noch Geld abgezogen von meinem Konto. Nichts Scheiße, bei mehr. mir ist auch abzogen worden, hallo. Du bist ein nicht guter Chef. Otto mit ist äh, zum Glück ist es endlich auch fertig. Aber oh, stimmt. Da mal an. Wer? Der Typ. Okay. Ja, ähm, liebe Leute, lasst ein Like und einen Kommentar. Ein super Like für Leute. Ja, schreibe in den Kommentaren, was wir im Kochvideo sagen. Koch ja, ich schreibt schreibe nie ein bisschen in den Kommentaren. Also. Wer, ihr schreibt schreibt nichts. Ey, ich nicht oh. dem Ende Oh, was zur Hölle. Oh, sehr recht, oh, das Video jetzt gut beendet. Oh, ja, ja, ja. Schau mal, wie ich einen Abgang gemacht habe. Und du darfst sogar fliegen, weil du Nein. willst mich eh abstürzen. Also alles gut. Ich darf jetzt so schön parkieren. <lacht> Alter, was das für eine riesige Nase ist, Alter. Das ist ja. Ja, ich fliege jetzt, komm. Ja, du fliegst, weil du willst abstürzen wegen dem fliegst ja. Doch so, machst du sogar ein bisschen Luftlöcher rein, dass du ein bisschen Luft bekommst, schwend im Flug. So. So, let's go! Cedric, die Süd ist abstürzen. Liebe ja. Leute, herzlich willkommen zu der Meter Airline. Heute gibt es einen Flug richtig Boden. Von GCA zum Flugsimulator. Let's go. Wir wollen jetzt zuerst mal Schwung holen zum zu Starten. Hallo! Ey, das ist gut, die Musik hat kein Copyright, also komm. Wir gehen jetzt an Höhe gewinnen. Vielleicht reden noch einfahren. Wie? Geh. Yeah. Suchen das eine Ding hier auf. Der eine. Das se. Eh. Wow, wo ist denn der Und sehen wir nicht. haben das Video in drei, hey. zwei, zwei. zwei. zwei. eins. Ein. Ein. Tschüss. Mit dir. Ich <lacht> habe